Meine Lieben, in diesem Video geht es um das Thema Meditation Guru Gruppenmeditationen und in diesem Video zeige ich dir ganz genau, wie das Ganze funktioniert, wie ich das Ganze aufgebaut habe und wie du an den Meditationen genau teilnehmen kannst. Ja. Und zwar, wenn du auf die Webseite gruppenmeditation.com gehst oder auf brainwave3d und ganz oben rechts ähm, siehst du den, ähm, den Reiter Medi Gruppenmeditation Events, und wenn du da draufklickst, klickst, dann kommst du zu einer Seite, die so aussieht, ja. Und auf dieser Seite äh, sind die nächsten Termine für die Gruppenmeditationen. Ja. Bist du in der täglichen Gruppe und logst dich da täglich ein, dann ähm, wirst du natürlich informiert, also ganz äh, regelmäßig informiert, weil ich hefte dort immer die aktuellen Informationen an oder folgst du mir auf Instagram, auf meinem persönlichen Kanal, dann wirst du pro Tag ein paar Mal informiert, was gerade so abgeht und ich halte dich dort auf dem Laufenden über alle möglichen äh, Themen, auch äh, Meditation, Guru und Co. Ja, Nur zur Information für dich. Ähm, also, wenn du auf diese Seite gehst, dann siehst du sozusagen, wann findet die nächste Meditation und, und um wie viel Uhr genau statt. Ja, ähm, du kannst unten, gibt es einen Link, wenn du da klickst, dann kommst du in die Telegram-Gruppe, ja. Und dann bist du sozusagen einfach Mitglied in der Telegram-Gruppe. Da sind mittlerweile über 1000 Leute drin und wir meditieren dort in der Gruppe regelmäßig, ja. Weil Studien haben gezeigt, dass es eine maßgebliche Verstärkung der Wirkung gibt, wenn man in der Gruppe meditiert, zur selben Zeit und alle dieselbe. Absicht haben. ja. Das heißt, um die Wirkung von Frequenzen, von Meditation zu verstärken ähm, im Zuge der Meditation Guru, des, des kostenlosen Kurses, habe ich einfach gesagt, okay, diese Gruppe ähm, dient uns, um, um das, was wir jetzt im Kurs gelernt haben, einfach in der Gruppe nochmal zu vertiefen und zu verstärken und uns auch in eine gewisse Routine zu bringen. Ja, Das ist ganz wichtig. ja. So, äh, es gibt verschiedene Arten, wie wir meditieren. Also die, die primäre Meditation ist eine ganz normale Gruppenmeditation. Das heißt, wir meditieren ganz normal, am besten mit Europax und Schlafmaske, ähm, ohne irgendwelche Frequenzen, ohne Kopfhörer, ohne nichts. Also einfach die normale Meditation, wie du sie im Meditation-Guru-Kurs lernst. Ja? Was aber dort der Unterschied ist, da ist, dass wir Dort, dass ich dort verschiedene Themen habe. Also einmal das Thema für innere Heilung, für Immunsystem, für Christusbewusstsein, für außerkörperliche Erfahrungen, für alle möglichen luziden Zustände, für alles, alles, also all möglichen Themen, wo man auch darauf meditieren könnte, bei dem Meditieren dort re, meditieren wir dort regelmäßig. Du kannst auch selber mir mh, dort in der Telegram-Gruppe mich anschreiben und äh, mir oder Vorschläge geben, welche Themen interessant wären. Ähm, dann kann ich die natürlich auch mit einbauen und einbeziehen in die ähm, äh, Gruppenmeditation. Ja. Ähm, gut, äh, das ist das eine, die eine Methode, wie wir meditieren. Das ist so das Primäre. Ja. Dann Gibt es und das ist nicht immer, aber es steht hier zum Beispiel jetzt jeden Sonntag 21 Uhr. Soul Healing geht 11. Ja. Also die Gate Programme, die gibt es nicht kostenlos. Die äh, kann man sich hier werben im Shop, einfach im Shop auf äh, Seelenreisen dort geht Programme. Und dort gibt es halt verschiedene geldprogramme und dort können wir in der Gruppe die geht Programme, die ankern, wenn wir alle gleichzeitig das hören. Ähm, verstärken. Ja? Manchmal kommt es auch vor, dass wir eine normale Meditationen mit dem Gate-Programm machen. Das heißt, wenn du das Gate-Programm nicht hast, ja, ähm, dann ähm, kannst du einfach nicht mitmachen. Ja? Das ist auch, das eine. Ist aber nicht tragisch. Du kannst natürlich auch so mitmachen, dann wirkt das trotzdem. Ja? Äh, also auch wenn du die Frequenz nicht hast, ja. Ähm, das ist das eine. Ja? Ähm, dann gibt es ähm, jeden Tag die Morning Meditation und die Night Meditation zu einer gewissen Uhrzeit. Ja, das findest du im Shop. Ähm, diese Frequenz gibt es kostenlos auf Meditation Guru im YouTube-Kanal und zwar die Blitzversion davon. Und die kannst du dann in der Gruppe. Weil, ähm, das ist so die Zeit, wo die meisten so aufstehen im Schnitt. Nicht alle, aber ein Großteil oder auch ich. Ähm, und ähm, auch wenn du, du musst nicht zur selben Zeit das Ganze machen, du kannst auch, wenn du eine Stunde später aufstehst oder eine Stunde früher, ähm, dann äh, hast du auch denselben Effekt von der Gruppenmeditation. Aber natürlich, wenn du zur exakt selben Zeit machst, ähm, dann ist es natürlich noch viel stärker. Aber so dieses Morning und Night, der Sinn von dem Ganzen ist, dass wenn viele zur selben Zeit das hören, dann wirkt es einfach in kollektiv stärker ja. darum ist äh, jeden Tag um die Nacht vorm Schlafen gehen, also um aktuell 36 und am Abend um ähm, 22:30 Uhr ähm, die äh, Morning Night Meditation ähm, zu, zu hören. Du kannst ja wie die Zeit selber variieren äh, und ähm, die die der, der Grund, warum wir jeden Sonntag die Soul Healing geht 11 hören, hat einen, einen Grund, und zwar die neue Version von der Morning-Night-Meditation hat nämlich die Codewörter von Soul Healing drin, weil die Soul Healing ist die, ähm, eines der wichtigsten Frequenzen aus dem kompletten Gate-Programm, genau gesagt die Gate 11, Gate 12 und Gate 13, das sind so die drei, drei Schlüsselfrequenzen aus dem Gate-Programm, ähm, weil in Soul Healing kommen ja die ganzen Codewörter vor, wie, ähm, wie Mental Healing, äh, Body Heal, ähm, Soul-Heal, Emotional-Heal, dass du deinen, deinen ganzen Körper und alles ein, in eine Einheit bringst und dann das Codewort Merge. Und damit trainieren wir regelmäßig die Codewörter und du kannst sie dann der normalen Meditation, wenn wir normal meditieren, auch nutzen natürlich. Ja. Das ist das eine. Dann im G12 kommt das Codewort Avatar vor, wo auf einem Schlag all deine Chakren geöffnet werden und du in diesen Avatar-Bewusstsein kommst. Wo, aber da habe ich ein eigenes Video dazu gemacht. Und dann kommt das G13 und das G13 äh, basiert auf der Bewusstseins-Tabelle von Dr. David R. Hawkins, dass die Gate 11, 12 ähm, ist ein, die Brücke zu Gate 13 und dann gehen wir die ganzen verschiedenen Codewörter durch in die höheren Bewusstseinszustände. Ja. Das ist ganz interessant, wo wir dann in den Awakening-Zustand hineinkommen und den dann auch verankern mit dem Codewort Awake. Ja. Ähm, und in der neuen Version von R, also in der MDR-Version von der Morning Night Meditation, ähm, ist, sind nämlich diese Codewörter drin. Ja. Um, auf YouTube glaube ich nicht, weil es die Blitzversion ist, aber auch auf der normalen Version sind die Codewörter drin. Das heißt, du trainierst dann jeden Tag äh, in der neuen ähm, Morning Night Meditation äh, die ganzen Codewörter. Also, die, du gehst in jeden Tag vorm Schlafen hin und nach dem Aufstehen deine ganzen Body Heal Themen durch und Soul heal und Co. Dann bring, aktivierst du mit dem Codewort Avatar ähm, dein, deine, aktivierst deine Chakren und dann führst du dich jeden Tag in diese, auf der Bewusstseinstabelle, in diese höheren Bewusstseinsebenen hin. Ein und verankerst den Alignment State jeden Tag durch das Training, ja und das das heißt der Sinn von von diesen geht 11, 12 und 13 ist, dass es aufbauend aufeinander ist und dass es dich in diesen Zustand bringt und das durch den durch das Codewort verankerst du jeden Tag wie so eine Welle immer höher und immer intensiver diesen Zustand und nicht die Morning Night Meditation durch die neue Version äh, wird das viel intensiver, ja. Also trainierst du das halt dann täglich, ja. So, jetzt habe ich ein bisschen abgelenkt vom Thema. So, also das ist so der Grund, warum die die so G11, 12 und G13 regelmäßig hier äh, vorkommen in in den Gruppenmeditationen. Und dann gibt es natürlich noch die nächste die nächste Phase, was wir machen können, ja oder machen. Und zwar komplett kostenlose Frequenzen, welche ich dir zur Verfügung stelle. Und zwar dazu gibt es den YouTube-Kanal. Meditation Guru YouTube-Kanal und dort lade ich, ich jetzt regelmäßig extrem viele Frequenzen hoch und die gibt es kostenlos auch zum Download zur Verfügung. Ja. Und ähm, wenn wir dann Gruppenmeditation machen, also einmal die eine Variante, wo wir ganz normal meditieren mit einer Absicht, ja, wo ich immer ein Video dazu vor poste, immer so ein paar Stunden vorher oder in der Früh und sage, hey, heute um 21 Uhr ist ja die nächste Gruppenmeditation und in dem Video geht es um dieses Thema, ja, ähm, dann ähm, weißt du einfach Bescheid und äh, du machst dann einfach um die Uhrzeit, gehst einfach ganz normal meditieren und äh, wie im Video dann erklärt am, am, am Tag, ja, vielleicht manchmal auch am Vortag. Ja. Dann ähm, halt die, die geht's zum Verankern in der Gruppe und dann halt die Morning Night, die ist sowieso klar, Uh, und dann halt die Frequenzen, also die dann auf YouTube kostenlos zur Verfügung äh, sind, ähm, du unter dem Video auf YouTube gibt's dann immer einen Link auf eine Seite, dort kannst du dich dann eintragen und dann kriegst du dann eine, die MP3 von der Frequenz äh, komplett kostenlos und da veröffentlicht dann sozusagen welche Frequenz wie jetzt hören in der Gruppe und ähm, so also läuft das Ganze dann. Ja gut, ich hoffe, ich konnte mit diesem Video das Ganze ganz genau erklären, wie das funktioniert mit den ganzen Gruppenmeditationen. Wichtig ist halt, dass du in die Gruppe kommst, in die Telegram Gruppe, weil ich äh, bin dort sehr aktiv und äh, mache sehr viele Videos und halte dich dort einfach voll am Laufenden zum Thema Meditation. Wichtig ist mir, dass du in dieser Gruppe, wenn du sie beitrittest, es geht in dieser Gruppe um das Thema Bewusstseinserweiterung und, und, und um das Thema ähm, Frequenzen und um das Thema Meditation. Alle anderen Themen, ob das jetzt irgendwas ist, was, was nichts mit damit zu tun hat, äh, da wirst du von den Administratoren, und es gibt über 10 Administratoren einmal ermahnt, und wenn du dann dich trotzdem irgendwas postest, wie zum Beispiel Pornografie oder einfach Dinge, die die Leute verstören, die negativ sind, die Pessimisten sind, die irgendwelche negativen Dinge dort teilen, weil wir wollen hier eine Gruppe schaffen, die positiv ist, wo es um das Erweiterung des Bewusstseins geht und nicht um Angst machen oder sonst irgendwelche Themen oder irgendwelche Hassreden oder alles, was halt irgendwie andere schlecht macht, ja, wird hier drin nicht gepostet und da wird einfach beinhart blockiert, Natürlich für zur Information. Ja. Wir wollen die Gruppe hier sauber halten, und auch das Thema Meditation ernst nehmen. Ja, und darum ähm, möchte ich dich bitten, wenn du in diese Gruppe kommst, dich auch an die, äh, an, ein, einfach an eine, eine positive Kommunikation zu richten. Und nur das Thema Bewusstseinserweiterung, Frequenzen, ähm, Astralreisen, Seelenreisen, da kann man natürlich dort auch diskutieren. Aber der primäre Fokus dieser Gruppe geht das Thema um das Thema Meditation und um die Meditationen, die wir dort passiv dann gemeinsam machen und gemeinsam uns im, im Kollektiv. Unser Bewusstsein damit natürlich erweitern. That's it. Und ich halte natürlich dich dort in dieser Gruppe immer auf dem Laufenden, was ich halt gerade so tue und ähm, ja, wie sich das alles gerade entwickelt ja, und was halt in der Arbeit uns so auch ansteht. Gut, also ich wünsche dir alles Gute und ich hoffe, dass ich mit diesem Video alles genau erklären konnte, wie das funktioniert äh, mit dem äh, Meditation Guru. Ähm, Gruppenmeditationskanal. Ich wünsche dir viel Spaß und ich freue mich, wenn du in diese Gruppe beitrittest und wir gemeinsam an unserem Bewusstsein arbeiten. Also, bis bald. Ciao.